Hello. Heute mal wieder ein kleines Python-Demo, aber nicht von mir geschrieben. Ich habe da nämlich was gefunden im Internet und zwar unter dieser URL, die hänge ich euch an, ein schönes Python-Skript und damit kann man halt seine Webcam auf dem Bildschirm bringen. Webcam Viewer heißt dieses Python-Skript. Das Schöne ist, das funktioniert einfach so. Ne? Ich muss dir jetzt nicht angeben, wie heißt meine Webcam und auf welchem USB-Port hängt die, oder wie auch immer. Und da habe ich mich gefragt, wie geht denn das überhaupt? Ne? Wie, wie, wie geht denn das? Wie geht denn das? Stopp. Quit. Und zwar ist das ein Python-Skript. Und dieses Python-Skript hat einige interessante Abschnitte gehabt. Die habe ich mir so durchgelesen. Der erste Teil ist noch ganz einfach. Auch wenn es kompliziert aussieht, da geht es nur darum, dass man ein bestimmtes Fenster erzeugt, dass eine bestimmte Größe hat und... Da gibt es eine sogenannte Drawing Area. Da erscheint dann das Webcam-Bild. Da gibt es noch Buttons mit Start drauf und wenn die geklickt werden, werden bestimmte Ereignisse ausgelöst, die dann weiter unten definiert sind. Alles noch im grünen Bereich. Und einen zweiten Button gibt es, äh, der heißt Quit und dann macht er Exit. Aber dann, dann das hier, das hier. <lacht> da dachte ich, ja, was wollen mir diese Worte sagen? Selfplayer gleich GSD Parse-Lounge V4L2SRC Ausrufezeichen Auto-Video-SIC. Ja, dachte ich mir, das habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Deshalb habe ich gedacht, ähm, analysiere ich das mal. Das habe ich mal so analysiert. Und das mache ich jetzt mal ganz allgemein. Was ne? ich mit meinem Viewer meint. Das könntet ihr damit theoretisch dann auch unter anderem Programmiersprachen machen. Also wenn ihr euch dieses. Python-Skript durchliest und ihr kommt damit nicht klar, solltet ihr dann hiermit dann besser klarkommen. Was macht das Ding? Es gibt eine Init-Routine. Ne? Die macht ein Fenster. Das haben wir ja gesehen. Und zwar gibt es ja erstmal eine vertikale Box. Ne? Das ist erstmal der obere Teil. Und da gibt es diese Drawing-Area. Das ist der Teil, wo hinter das Webcam-Bild erscheinen soll. Wunderbar. Das ist erstmal leer. Ne? Nix drin. Vertikale Box. Dann es noch eine horizontale Box, das war unten, wo diese Start- bzw. Stop-Knöpfe drin waren und der Quit-Knopf. So. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, in dieser Init-Routine wird auch noch G-Streamer initialisiert. G-Streamer, das ist das Ding, was tatsächlich dann hinterher mal drauf zugreift, ne? auf, auf unsere Webcam. Das ist ein Rahmennetzwerk. G-Streamer stellt uns dann eigentlich einfache Dinge zur Verfügung damit wir uns eigentlich gar nicht so einen Kopf machen müssen, wie man zum Beispiel auf ein Webcam-Bild zugreift. Mit Parse launch das haben wir ja gesehen, da war ich ja im Verzweifeln, wird eine sogenannte Pipeline erzeugt. Eine Pipeline. Eine Pipeline von zwei Elementen, den beiden hier. Das war dieses V4L2SRC. Das liest Rahmen, also Frames, from a Video for Linux 2 device, also Frames, also beziehungsweise die Bilder, ne? Liest die Bilder von meiner Webcam. Und jetzt fragt ihr euch, da hast du ja überhaupt nichts eingestellt, von wegen USB und welche Webcam und wie auch immer und welcher Treiber. Braucht er nicht, wunderbar. Dieses Ding ist ein Element, das ist ein Element. Und Pipeline pipet den Output. Deshalb heißt das Ding am Ende SRC, ne? Das kriegt so einen Puffer. In diesem Puffer schreibt es da so rein, was es so an Bildern so hat. Da gibt es einen Output. Ne? An dem Ding gibt es einen Output. Und da gibt es ein zweites Ding, das heißt Auto Video Sync. Das war ja mit diesem Ausrufezeichen getrennt, von dem die beiden bilden die Pipeline. Erst kommt der hier und dann pipet der zu dem da. Er sagt Automatically Detect Video Sync. Sync ist hier der Input. Dieser Output von diesem V4L2SRC. Dieser Output, also der Puffer, wo die Bilder reingeschrieben werden, ist gleichzeitig dann der Input für den Auto-Video-Sync. Und die beiden miteinander verkoppelt machen dann, dass meine Webcam die Bilder lesen kann und dass die irgendwo in so einem Puffer landen. Und wie greife ich darauf zu? Ja, das sind zwei Elemente, die das Webcam-Bild holen und dabei Messages über das Bussystem erzeugen. Das habe ich jetzt mal so geschrieben. Der G-Stream hat noch ein Bussystem, ja, ein Bussystem. Die beiden hier, ne, wenn die so am Arbeiten sind, der eine, der liest da so und der andere holt da aus dem Puffer und wunderbar. Dann produzieren die Mitteilungen dabei. Zum Beispiel äh, End of Stream. Ja. End of Stream wäre Webcam ist jetzt ausgeschaltet. Ja, wenn diese Message kommt, dann macht das Programm Für das Bussystem kommt die Message End of Stream. Ich habe die Webcam ausgeschaltet. State 0, also g State 0. Gibt man g den State 0, dann wird es dunkel. Ne? Da ist nichts mehr. Gut, kommt die Message, Message Error, dann ist irgendein Problem aufgetreten, gibt man einen Fehler aus, im Terminal State 0 wieder dunkel. Idealfall wäre natürlich, es tritt kein End-of-Stream auf, kein Fehler. Dann passiert folgendes kommt über das G-Streamer-Bus-System die Message, sync message Element. Ne? Das sind ja Elemente und die synchronisieren, ne? die synken da so vor sich hin. Und diese Struktur dieser Message hat einen Namen. Ja, die hat einen Namen. Diese, diese Message, ne? ja, eine Struktur, das ist ein Objekt, ne? die hat Eigenschaften, diese, diese Mitteilung. Hat eine Struktur und unter anderem einen Namen. Wenn die keinen Namen hat, dann ist irgendwas wieder falsch und fehlerhaft, dann machen wir wieder nichts. Hat die aber idealerweise den Namen Prepare X-Window ID. Dann heißt das für uns, die beiden da, die da so vor sich hin pipeline und das Videobild erzeugen, die wollen jetzt wissen, ja, wohin damit? Ne? Ich habe da so einen Puffer und wunderbar. Aber wohin damit? Ne? Ich brauche eine X-Window ID, eine Fenster. ID, ne? ja, so eine Zahl halt. Ne? Jedes Fenster hat eine Zahl. Und wenn diese Mitteilung kommt, dann setze ich die ID und übergebe die ID von dem Feld, ne? wo halt das Webcam-Bild erscheinen soll. In dem Fall die vertikale Box Drawing Area. Und schon erscheint das Webcam-Bild. Und so funktioniert das Ding. Das ist höchst interessant. Ne? Also wirklich einfach nur so eine Pipeline. Wunderbar. Um nichts kümmern. Ne? Das ist wie, wenn man Pfiffi einen Stock wirft. Ja? Da muss man auch nicht sagen, Pfiffi, denkt dran, der Stock, der ist rot. Und lauf 50 Meter geradeaus. Und dann, wenn du den Stock siehst, beißt. Nein, man sagt einfach, Pfiffi, hol den Stock. Und dann holt er den Stock. So ist das ungefähr. Ne? Gut. Hier kommt über G-Streamer, über den Bus dann die Sync-Message vom Element, von diesen Elementen, mit der richtigen Struktur, mit dem Namen, der nicht nichts ist. Und dieser Name dieser Struktur ist Prepare X Window ID. Und dann kann man diese ID übergeben. Und zwar von der Drawing Area, in dem Fall von meinem Fenster, das ich erzeugt habe. Das haben die hier in den Python geschrieben. Gut, dann gibt es wie gesagt die horizontale Box in dem Fenster, da gibt es den start stop knopf Diese Pipeline, die ich hier erzeugt habe, in der Init-Routine, Parse Launch, Pipeline erzeugen, die muss ich irgendwann mal starten. Ne? Das ist erstmal Feierabend, der ist erstmal nichts. State Playing übergebe ich an den G-Streamer, State Playing. Dann läuft die Pipeline, ne, produziert ihre Messages und die kommen dann über den Bus und dann geht das los. Ne, wunderbar, übergebe, boink, schon erscheint das Bild. Stoppe ich das Ding, übergebe ich an GStreamer den State 0, genauso als wenn vielleicht ein Fehler auftritt, dann ist wieder dunkel. Ne, gut. Oder die horizontale Box hat auch einen Quit-Button, Fenster schließen, Feierabend. Das läuft dann über GTK Main, also über diese Fenstererzeugungsgeschichte. Wie gesagt, wenn ihr das unabhängig vom, von der Programmiersprache schreiben wollt, könnt ihr das anders schreiben. Also diese kleine Struktur, die ich euch mal aufgemalt habe, wird euch sehr helfen, das Programm zu analysieren. Guckt es euch mal durch, ich fand es unheimlich interessant. Da gibt es natürlich dann diverse, diverse Unterprogramme und Unterprogrammchen, hier oben werden erstmal gewisse Strukturen importiert. Das obere könnt ihr übrigens vergessen, das braucht ihr nicht. PyGTK, GTK, GIMP Toolkit, ne, Das brauchen wir nur für, für die Fenster zu erzeugen. GST, ne, GStreamer, GStreamer brauchen wir halt für diesen Datenstrom. Für die beiden ne, pfiffi Und dann geht das Programm hier weiter. GTK Main wird aufgerufen, blöder Name. Ja, weil es so ähnlich ist wie der, ne? das hat der halt zufällig so genannt. Die Klasse hat der GDK Main genannt, die der vielleicht Hildegard nennen sollen. Nur nicht GDK Main, ne? wegen der Verwechslungsgefahr. Gut, die GDK Main initialisiert halt das Fenster und diese ganze, ganze Prozessgeschichte, wo die Pipeline initialisiert wird. Das hier sorgt dafür, dass das Fenster überhaupt erscheint und dass auf Klicks auf die Button reagiert wird. Und wenn ich das Fenster schließe, dann Feierabend ist. Ne? Das macht das Ding. Hier vorne in der Init Routine wird erstmal das Fenster erzeugt. Das ist auf dem obersten Level ganz oben. Heißt Webcam Viewer ist so groß. Und wenn man wieder auf Schließen klickt, dann ist halt Quit. Ne? Dann wird halt dieses GTK Gimp Toolkit diese Main, die ganz unten steht beendet ne? Und dann wird das Fenster geschlossen, fertig ne? gut, dann geht's weiter dann werden die ganzen vertikalen Boxen ja, die die Drawing Area enthalten wo das Webcam Bild erscheint, erzeugt dann wird die horizontale Box erzeugt ne? da sind auch ein paar Label drin als Trenner, damit es schöner aussieht ja, dann werden die Ereignisse verknüpft Self Start Stop. Da gibt es dann Unterprogramme. Self Start Stop findet ihr hier. Def sind die Unterfunktionen. Und da seht ihr auch das, was ich in meiner kleinen Übersicht geschrieben habe. State Playing oder State 0. Hier wird die Pipeline quasi gestartet. Und hiermit wird sie dann beendet. Dann wird es dunkel. Exit GTK Main Quit. Hat wieder was mit dem Fenstermanager zu tun. GIMP Toolkit, das ist das gleiche, als wenn ich die Message übergebe, macht das Fenster zu. Ja, das hat nur was mit dem Fenster zu tun. Überall wo GTK vorsteht, das hat eigentlich mit dem GIMP Toolkit, also Fenstermanager, einer Bibliothek von C-Programmen, die dann halt zur Fenstererzeugung dienen zu tun. Und Message dient dem Bussystem dann halt hier zum Beispiel End of Stream. Oder es ist ein Problem aufgetreten, ich weiß nicht, was los ist. Hier, meine Webcam ist ausgeschaltet. Oder ich habe ein anderes Problem. Dann wird auch der G-Streamer auf State 0, Fenster dunkel, Fenster dunkel. Und Sync Message wäre dann, es kommt jetzt irgendeine Mitteilung rein. Und wenn die von der Struktur nichts ist, dann mach nichts. Und wenn die Struktur den richtigen Namen hat, prepare X Window ID. Dann setze erstmal die Eigenschaft Aspect Ratio, das heißt, äh, macht das Fenster groß und setze die Window ID auf den Movie Window, Window X ID. Das ist quasi quasi hier oben Movie Window, die Drawing Area. Gut, hier könnt ihr unter g friedestock.org da mal nachschauen. Zum Beispiel dieses Video vor Linux 2. Habe ich erstmal nachgeschaut, was das für eine kryptische Bedeutung hat. Ne? Könnt ihr dann alles mal nachlesen. Oder was sind das für Pipelines findet ihr unter der URL. Ne? Da gibt es immer diese Elemente. Noch ein Element und noch ein Element. Die kann man so verkoppeln. Wir hatten ja zwei. Das eine hatte eine Source. Das war diese Video vor Linux gedöns. Ne? Das hatte diesen Puffer. Und das hat er übergeben an den SYNC, also den Eingang von dem anderen Ding. Ne? Der automatisch halt die Videos dann mit Anzeige. Gut, das war der Auto Video SYNC und der Video Source. Gut, das sind die Elemente, die das Webcam Bild holen und dabei Messages über das Bussystem erzeugen. Bussystem, die Streamer, völlig gut. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.